Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ihr habt schon mitbekommen, ich habe das Gym für mich entdeckt und ich dachte mir, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein paar Gym-Leggings anprobieren. Aber nicht nur irgendwelche Gym-Leggings, liebe Leute. Ich dachte mir, wir probieren auf jeden Fall mal die Push-Up-Booty-Leggings an. Tatsächlich aus mehreren Gründen. Zum einen auf jeden Fall aus Neugier und zum anderen, weil ich halt gerne wissen möchte, wie viel ist denn da Realität, Leute. Jetzt haben wir natürlich einmal Insta versus Reality. Ja? Also das wissen wir ja mittlerweile, glaube ich, schon alle. Vieles, was wir auf Insta sehen, ist meistens Gepose oder auch Bearbeitung. Jetzt interessiert mich tatsächlich, wie viel kann ich denn persönlich im Gym selber faken mit der Hose? Sind diese typischen Push-Up-Booty-Leggings jetzt wirklich so krass push-up oder heißen die nur so oder heben die einfach nur den Booty ein bisschen an durch Kompression? Wie funktioniert das Ganze? Um genau das herauszufinden, habe ich mir zwei verschiedene Push-Up-Leggings bestellt. Ich möchte an dieser Stelle auch niemanden angreifen, wenn er zum Beispiel jetzt zu solchen Push-Up-Leggings greift. Es geht mir eher so ein bisschen darum, irgendwie aufzuklären, okay, wie viel pusht das denn überhaupt? Pusht das generell denn überhaupt? Das ist ja ähnlich wie mit den Push-Up-BHs. Ich finde persönlich, mir als Frau, mir hilft es auf jeden Fall zu wissen, okay, es gibt auf jeden Fall krasse Push-Up-BHs, es gibt BHs ohne Push-Up, es gibt irgendwas dazwischen, das und das ist eine normale Brustform, das und das ist keine normale Brustform. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall herausfinden, wie viel Push-Up oder wie viel Formgebung diese Leggings dann überhaupt drauf haben. Ist das, was wir in den Gyms sehen, wirklich Realität oder sind es vielleicht teilweise die Leggings, die das auf jeden Fall nochmal wortwörtlich krass pushen. Es ist vollkommen okay, Push-Up-BHs zu tragen. Es ist genauso okay, einfach gar kein BH zu tragen und genauso okay ist es vielleicht auch einfach normale Leggings zu tragen, Jogginghosen oder halt auch eben diese Push-Up-Leggings, Leute. Macht das, worin ihr euch wohlfühlt. Das war so ein kleiner Disclaimer vorab. Das war mir auf jeden Fall wichtig, das einmal zu kommunizieren. Okay, die erste Leggings... Ja. Aha, okay. Wirkt irgendwie nicht so Push-Up-mäßig. Ähm, die hat diese typische Form... Die Leggings hat auf jeden Fall so eine Form, dass der Booty auf jeden Fall nochmal stark betont wird. Aber da ist tatsächlich, wenn ich hier jetzt so reingreife, gar kein Push-Up drin, Leute. Ich bin mal ein kleines Stückchen zurückgegangen. Man sieht hier auf jeden Fall nochmal, ja, dass der Booty hier vielleicht nochmal in eine bestimmte Form gepresst wird. Hallo, liebes Licht in der Kamera? Der Booty wird dann also in eine bestimmte Form und Richtung gepresst. Und das, und das ist schon der Push-Up-Effekt, Leute. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass hier Platz ist für den Booty. Und hier drunter deutet der Stoff auf jeden Fall nochmal an. Ich zeige euch das mal ein bisschen von nahem. Und hier drunter wird auf jeden Fall mit der Naht angedeutet, dass es so ein bisschen hochgepusht wird. Wir probieren jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Okay Leute, ich habe die Leggings jetzt an. Die ist übertrieben bequem. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe sie mir optisch noch nicht angeguckt. Wir machen das jetzt zusammen, beziehungsweise ich versuche es in der Kamera zu erahnen. Ich glaube, ich werde gleich nochmal irgendwie, ja, in den Spiegel oder so schauen. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal die Leggings, die erstaunlicherweise krass bequem ist. Ich hätte mir, ungelogen Leute, ich hätte die mir niemals bestellt. Ich, ich lese euch kurz den Namen vor. Und zwar heißt die Leggings... Scrunch Butt Leggings, Damen Booty Push Up, Seamless Leggings, High Waist, irgendwas, bla bla bla bla. So, aber aufgrund Damen Booty Push Up hätte ich es mir tatsächlich nicht geholt, weil ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das marketingtechnisch gar nicht angesprochen. Ich habe mir jetzt echt geholt aus Neugier, weil ich es gerne ausprobieren wollte, Leute. Und ich muss sagen, Body ist krass bequem. Das habe ich nicht erwartet jetzt. Wie sieht mein Booty aus? Ihr seht das jetzt wahrscheinlich besser als ich, Leute. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre viel enger. Ich hätte gedacht, ich weiß nicht, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre deutlich enger. Entweder das würde das wirklich so krass nach oben drücken hinten. Oder da wären halt so Push-Up-Einlagen, wie man das halt irgendwie auch von einem BH kennt. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Doch. Also macht auf jeden Fall einen sehr schönen Booty, Leute. Ja, also wenn man mit der, mit der Hose jetzt noch rumpost. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das tatsächlich irgendwie so einen Push-Up-Effekt hat. Tatsächlich einfach durch diese Naht hier. Dass der Booty auf jeden Fall nochmal krass betont wird. Obwohl da gar kein Push-Up drin ist, was, ja, was ich mir, wie gesagt, ganz anders vorgestellt habe. Und Leute, boah, ich finde, die ist so krass bequem, damit habe ich nicht gerechnet. Okay Leute, wir probieren jetzt die zweite an. Ich habe die noch gar nicht ausgepackt. Ja, wir machen das mal. Okay. Mal gucken, Leute. So sieht das Paket aus. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich schöner aus, als einfach nur eine Plastikfolie hier drum gewickelt. Aber das ist schon wieder hier so doof mit dem Öffnen. Okay. Sieht auf jeden Fall hochwertiger aus. Preislich haben sich die beiden Modelle gar nicht so viel getan. Ähm, aber das macht auf jeden Fall so im ersten, ja, am ersten Eindruck auf jeden Fall eine hochwertigeren. Ich bin gespannt. Oh, uh, die fühlt sich auch interessant an. Die fühlt sich, ups, die fühlt sich auch gut an. Ach, oh, das ist nochmal ein bisschen anders, der Stoff. Sehr weich. Oh, Leute, ich liebe weiche Stoffe. Es ist wieder ein ähnliches Konzept, Leute. Man hat einfach in der Mitte nochmal so eine Betonung. Und dieses Mal tatsächlich nichts. Also kein unteren Streifen, bei dem man im ersten Moment denkt, es pusht. Ich würde sagen, ich probiere diese Hose jetzt an. Vom Stoff muss ich sagen, fühlt die sich schon mal richtig, richtig gut an. Ich meine, die, die ich gerade anhabe, fühlt sich auch sehr gut an. Ich glaube, jetzt so von, von dem Handgefühl, glaube ich, die ist noch mal ein kleines bisschen weicher, aber wir werden es erstmal anprobieren, dann gucken wir. Die hier, die ich gerade anhabe, die sitzt auf jeden Fall schon mal mega, mega gut. Die ist richtig bequem. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der hier ähnlich ist. Mal schauen. Welcome back, liebe Leute. Ich finde, diese Hose sieht richtig, richtig gut aus. Ich muss sagen, mir gefällt die Farbe. Sie pusht auch, aber ich habe halt das Gefühl, die andere pusht auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich krasser. Die hier fühlt sich sehr gut an vom Stoff, von der Haptik, aber tatsächlich fand ich vom Sitz, von der Bequemlichkeit auch so in Hüft- und Bauchregion fand ich die andere geiler. minimal stört ist, dass hier so ein Streifen ist und ich irgendwie das Gefühl habe, der ist da einfach und der bleibt da für immer und ewig und es gefällt mir optisch nicht also der Streifen ist kaum sichtbar und mir fällt das jetzt auf, weil ich persönlich gerade ein Video und ich suche nach Fehlern, Leute oh, mein Wecker ich weiß nicht mal, ob man das jetzt in der Kamera sieht. Hier ist so ein ganz leichter Streifen. Den sieht man auch kaum, Leute. Also bei dieser Leggings hat man auf jeden Fall auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall nochmal sehr unterstrichen wird mit dem Booty. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich finde die andere cooler. Das ist jetzt so ein Bauchgefühl. Ich finde, sie fühlt sich so ein kleinen Tick besser an. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, bei der anderen ist der Push-Up-Effekt, glaube ich, noch ein bisschen größer. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Aber irgendwie tendiere ich tatsächlich zu der anderen Leggings. Wobei die halt auch cool ist, aber irgendwie fühle ich die andere mehr. Okay, Leute, passen wir zusammen. Ich habe mich wieder in die vorherige Länges geschmissen. Wir haben aber auch einiges gelernt. Also ich für mich sprechen kann zumindest sagen, dass ich einiges gelernt habe. Ich dachte zum Beispiel, dass etwas, was Push-Up im Namen hat, auf jeden Fall irgendwie irgendwelche Einlagen oder irgendwas, was wirklich richtig pusht irgendwie mit drin hat, also irgendwie ein Stoff, irgendwie ein dickeres Material oder so. Das ist gar nicht so. Das, was jedoch passiert, ist, dass der Booty auf jeden Fall krass betont wird. Einfach durch den Schnitt, durch die Form. Der Booty wirkt auf jeden Fall durch diesen Special Scrunch hier in der Mitte nochmal deutlich, deutlich größer. Ich weiß nicht, ich finde, das hat schon so einen leichten negativen Touch, wenn man das so mit Booty Push-Up Leggings und so bewirbt. Ich weiß nicht, also... Mich hat es persönlich einfach marketingtechnisch gar nicht angesprochen. Ich finde tatsächlich, beide Leggings machen einen sehr schönen runden Hintern. Und ich hätte mir beide, hätte ich dieses YouTube-Video jetzt nicht gedreht, nicht gekauft. Durch das Marketing. Es hat mich irgendwie gar nicht abgeholt, dass da drin Push-Up im Namen war. Und ich habe halt direkt an BHs gedacht, die halt wirklich eine Push-Up-Einlage haben. Und irgendwie fand ich das bei einer Leggings nicht ansprechend. Und jetzt haben wir gelernt, dass dem gar nicht so ist, dass da gar kein Push-Up drin ist, sondern dass es einfach der Schnitt ist, der den Booty so rund macht. Habt ihr schon mal solche Booty-Push-Up-Leggings ausprobiert? Was haltet ihr davon? Wusstet ihr das schon vorher? Habt ihr vielleicht auch irgendwie mit einem Push-Up, mit einer Einlage oder so gerechnet? Also ich weiß nicht, ich dachte, das wäre irgendwie mit so einer leichten Einlage oder so da drin. Das war jetzt schon wieder mit meinem Video. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss leider dringend los zur Arbeit. Deswegen habe ich mich auf den Wecker gestellt. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.